Strike, ne? Da freut sich der Kollege, der Kollege freut sich da, hier ja auf hier. Aber wirklich gibt es ja nicht so viel in Europa jetzt, ne? Doch, doch, aber wirklich sehr teuer. Oh ja, abgewählt, also ich weiß denke jetzt pro Stange spart er jetzt 50 Euro. Und hier? Ja, ah, hier 50 Euro. Nee, also, also pro Stange ist ein Ersparnis von 50 Euro. Ah. Ja, also hier 2 Euro. Ja. Eine Schachtel. Eine Schachtel, ja. ja. Genau. genau, und 7. Ja. Sieben. Ja, es wird schon immer teurer zur Zeit. Ne? Also ja. Zigaretten, ja. Ne? Obwohl wir, obwohl es dann bei uns sehr, sehr viel äh, ähm, Tabak, wird sehr viel Tabak angebaut, ja? mhm. und in Europa, äh, die haben so irgendwie mal so einen Stempel bekommen, oder so eine Marke bekommen, als äh, Sumatra-Tabak, ne? mhm. Vielleicht findet ihr so in einer Marke sowas, so Tabak aus Sumatra, irgendwie, das wäre vielleicht nicht nur... Nicht, vielleicht nicht von Sumatra, sondern von äh, auch schon verschiedenen von verschiedenen Ecken de, äh, de, des Landes. Ja. Ja, irgendwie mal so Unfall war. Also war, oh, jetzt gemessen <lacht> das sieht man wirklich selten mal so einen Unfall oder ja, das, geht. ja, besonders am frühen Morgen ist die Straße noch leer und manchmal die Leute fahren auch schon schnell, rucken sich los oder vielleicht gerade so viel los an der Straße, vielen Rollers, haben die nicht auf, aufgepasst, ne? ja. Die war die andere Straße kaputt oder die Brücke kaputt. hier? Ja, deswegen ist es die andere Seite ja, gesperrt. Da haben wir dann so den Fluss aus äh, dem Berg. Aber die Roller fahren trotzdem rüber. Ja, <lacht> Sobald, soweit es nicht zusammenstürzt, ja, die Brücke ist, steht noch. Ja, dann kann man sie noch rüberfahren. Ja, also ist nicht so ganz richtig gesperrt. Ja. Und es gibt keine Kontrolle von der Polizei ja, oder von der Regierung. Das hier rechts ist ja, der Friedhof, der ja. ja. chinesische Friedhof. Der chinesische Friedhof sind alle sehr fest gebaut, ja. also sogar groß. Vielleicht liegen da auch so ein äh, zwei Leichen, drei Leichen drin. Ja. Die sind, da sind aber nicht so viele Chinesen bei uns ja. so vielleicht nur 3 4 von der gesamten Bevölkerung ja und äh, die sind oft dann auch schon schön gebaut ja. Daneben ist ja ein heimischer Friedhof ja. das äh, einfach nur so, so Grabsteine drauf mhm. ja. und so einfach Erde und dass man, dass man auch schon nach vielen Jahren wieder benutzen kann ja wie Leiche dort äh, begraben kann. Ja. Das gehört zu den chinesischen Friedhofs hier Die Stadt heißt Ampanan, ja. Also eine, ist die Vorstadt von Mataram. Ja. Mataram ist eine größere Stadt. Das ist ja die Hauptstadt von der ganzen Provinz. Ja. Und äh, Ambonan ist eine alte Stadt ja, aus der Kolonialzeit. Ja. Also, aber das sieht man ja noch nicht an der Ecke, aber noch weiter da. Das war so eine Hafenstadt, ja? also da Krass. waren die ersten Holländer bei uns ja zur mhm. Kolonialzeit hier gelandet, ja? mhm. in dem Hafen von äh, Ambonan heißt das ja. Da sind die Gebäude auch, ja, ist so ein, ab und zu eigentlich schon renoviert worden, aber hier vorne eigentlich äh, original, ja, also da haben die Chinesen da mal gewohnt, ja, mhm. und, äh, Besonders mhm. Auch das Gebäude da vorne zum Beispiel. Ja. Ja. Also ist schon alt, ja. Also, das darf man eigentlich nicht renovieren. Ja, also, ich meine, nicht äh, zusammen, äh, nicht äh, abreißen, ja. sondern da muss einfach mal so bleiben. Ja, ja. Das, das, gehört, ja, historisch. Genau, das mhm. gehört zu Museum eigentlich. Ja, da steht der Tua, also der das Tor. Richtung Hafen ja. rein, ja, aber wenn man da ist, dann sieht man ja keinen Hafen da, das war damals so ein Hafen, mhm. ja. Und jetzt sieht man auch noch Chinesen, die älteren Chinesen, die hier noch leben, ja. Mhm. Aber die Chinesen sind schon äh, reichen Leute bei uns, ja? Ja. Die machen immer große Geschäfte, verkaufen ja. Autos, ja. Ja. Ja. elektronische Geräte aber sind ja schon damals äh, zur also im 1965 sind viele Chinesen dann geflüchtet ja damals ja also da gab es dann früher Ausschreitungen ja oder irgendwie äh, so Aufstand oder sowas ne von Einheimischen ja weil äh, eine große Organisation oder Partei, also die, eine große Partei war die indonesische kommunistische Partei. Ja. Also wollte Putsch machen, ja, hat es leider nicht geklappt. Der ja. hat nicht geklappt und äh, wurden viele Chinesen dann auch irgendwie mal wegvertrieben. Ja, ja das ist ja jetzt äh, also die alte Stadt. Ja. Hier wohnen Araber, ja, also viele Araber, gemisch, ja, gemisch. gemischt, ja. äh, Tja, hier, sind, hier mhm. sind auch schon viele Araber da. Und hier in der Stadt wird auch schon extra Gebäude aufgebaut, wie hier zum Beispiel die großen Gebäude da mit Löchern, ja, da gibt es mhm. Löchern da hinten, ja. Die Sind ja die extra Häuser für Vögel, ja, Schwalben, ja, Schwalben, ja, also extra Haus so gebaut für Schwalben, weil äh, diese der Speichel von Schwalben, also Nest, ja, also die bauen die eigenen Nester aus dem Speichel ja? und die werden dann verkauft, ja, also es, äh, es, werden, es kostet zwar auch schon 2000 Euro, also ein Kilo, ja. Das ist teuer, deswegen bauen die dann sechs Häuser, Leute hier auf, ja, für solche Vogel. Ja. Die machen damit auch schon ein großes Geschäft. Alle drei Monate können die dann so viele Kilogramm dann schon abernten ja, und verkaufen. Ja. Das wäre Delikatessen oder so eine Art von Medikament vielleicht. Ja. Das wird dann nach China exportiert. Ja. Also, Alles auch Chinesen, auch. Sch äh, Schwalben, ja? Mhm. Genau, ja. Das gibt auch schon noch viele. Später mhm. kann ich euch zeigen. Ja? Also, dass Leute halt auch schon viel Geschäft da mitmachen. Ja? Das kostet schon Millionen Rupien, so ein so ein Haus aufzubauen, so Hochhäuser manchmal, also sage ich mal mit vier, drei, vier Etagen, nur für Schwalben. Ne? Babau. Babau? Baba? Okay. Babau? Ja? Oder Papua? Also Strandstand Bapua, aber wenn das Babau gesprochen wird. Bapua? Mhm. Bab, das wäre das wär so äh, Essen oder sowas. Ja. Ne? Bab, muss schon Babau sein, ja? Okay. Also auch schon Art von äh, so Hamburger sowas, ne? Oh, okay. Aber das ist auch schon äh, McDonald's. Mehl, Mehl McDonald's. und kommt dann. Äh, oft dann Fleisch auch drin, ja, und äh, zum Essen einfach, ne? mhm. also so eine Art von Snack oder so Kleinigkeiten, ja? die kann man also so kaufen an der Straße. Hier auch nochmal die, die Friedhof, der Friedhof, der ja? chinesische Friedhof, da sieht man chinesische Schrift, das kann ich nicht lesen, ja? Ja, ja. nur die Chinesen können das lesen, ja, oder die Leute, die halt das äh, gelernt haben, ja? Ja, also es wird dann immer größer, dass irgendwann äh, keinen Platz mehr gibt. Ja? Ja. Also nicht wie die äh, Friedhöfe von den Einheimischen, dass man da in denselben Stellen äh, in vielleicht nach vielen Jahren wieder neue Leichen dann begraben mhm. kann. Ist das ist enge Straße, aber viel Verkehr. Ja. Oder weil er dann irgendwie mal da was verlangt oder Spender erwartet. Ja. Bambus, ja es gibt viele Bambus auch da. Bambus von Bambus kann man viel machen, ja. also Möbel zum Beispiel, ja. Haus kann man aus Bambus dann aufbauen. Ja. Unser Dieselkraftwerk, ja, rechts. Ja. Ui. <lacht> wir haben das Wasserkraftwerk, Dieselkraftwerk, Kohlenkraftwerk. Ja. Die Kohlen haben wir selber nicht, aber die werden ja von Kalimantan her geliefert. Ja.